Grüße euch Paraguay Live. Ich bin der Pitt und grüße euch ganz herzlich aus dem sonnigen Paraguay. Bleibt dran. Heute etwas windig, aber sonnig. das heutige thema ist wie viel wasser sollte man am tag trinken warum das thema ganz einfach also wir haben viele anfragen bekommen ihr habt sicherlich mich auch in anderen videos gesehen auch oder vor allem auf polnisch gesprochen wo ich den fans Terere beziehungsweise Yerba Mathe präsentiere. Und das ist natürlich auch Wasser und grundsätzlich in Paraguay trinkt man ganz viel. Von daher ist es auf jeden Fall wichtig und jetzt wollte ich gerne mit euch da drüben sprechen. Wie viel Wasser sollte man am Tag trinken? Da bin ich gespannt auf eure Antworten. Ich habe da meine persönliche Meinung dazu. Bis dann. Also das Thema mit dem Wasser ist auf jeden Fall sehr aktuell und sehr sehr wichtig. Äh, als ich nach Paraguay kam vor 18, schon 18 Jahre her, habe ich oft sehr oft praktisch an jede Ecke Menschen, vor allem natürlich Paraguayer an jeder Ecke mit Bombilla, Guampa und solchen oder ähnlichen Demoscan gesehen und immer schön am Trinken. Da habe ich mich natürlich gewundert, Mensch, wieso schleppen die immer diese Sachen mit sich herum? Ich sage mal gut, diese Guampa mit Bombilia, mit der Erbe geht noch, es ist nicht so schwer. Nur ihr müsst ihr natürlich vorstellen, so eine Thermokanne, ich schätze da gehen gut über zwei Liter Wasser rein mit Kräuter, was sehr viele Paraguayer machen. Aber da habe ich mich gefragt. Mensch, das ist so ganz bequem, ist es natürlich nicht. In Europa sieht es man normalerweise nichts davon oder wenig. Da habe ich mich natürlich immer gefragt, warum tun die das? Das muss doch irgendeinen Grund haben. Und das war natürlich auch, es hatte schon viele Gründe, warum die natürlich jeden Tag und um praktisch jeden Jederzeit sozusagen mehr oder weniger halt mit diesen oder ähnlichen Thermoskannen rumlaufen und natürlich immer am Trinken sind. Grundsätzlich war auch für uns ganz am Anfang das schon ein Problem. Also man lebt in einem subtropischen Klima. Es herrschen nicht nur im Sommer, also wirklich relativ hohe Temperaturen. Also von relativ hohen Temperaturen meine ich ja auch direkt glatt über 30 Grad, oft über 35. Ja, da sieht man unsere kleine Kinder, ein paar Wildlife. was ist mit euch? Na, was ist, Jungs? Hm? <lacht> so. Na, na, gut, jetzt ist es gut. Ja, jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut. Hallo, hallo, hallo. Na, na, na. So nach der Spielstunde mit unseren Hündchen bin ich zurück zum Gespräch und zum Tisch gekommen. <lacht> so, also äh, zurückkommen zu unserer Frage. Also ganz am Anfang war es wirklich schwierig, die, die Wassermengen optimal zu halten. Was heißt optimal? Also ich kenne sicherlich wie ihr selber, äh, man arbeitet im Büro oder man bewegt sich, aber da die Temperaturen entsprechend ist, genau von Deutschland, bzw. Schweiz oder Österreich, sind halt nicht so hoch. Deshalb denkt man, also zumindest ich seinerzeit, habe ich natürlich wenig über das Trinken gedacht. Ja? Da mal Käffchen, da mal Käffchen, da mal Käffchen und das war halt. Abends irgendwann mal nach Hause zurückgekommen, gegessen, vielleicht ein bisschen Saft getrunken und das war halt im Prinzip. Also ich habe in Deutschland kaum Wasser getrunken und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich schon meine gesundheitlichen Probleme gehabt. Und wenn ihr darüber nachdenkt, vielleicht ist es sogar bei euch genau der gleiche Fall. Warum? Tja, das habe ich richtig nachgedacht und habe ich festgestellt, es lag zu 99 Prozent an der Wasserqualität und natürlich auch an Wassermangel. Grundsätzlich viel zu wenig Getrunken. da war es das Problem. So, deshalb immer wieder bin ich zu ja, genau, zu Yerba Matte zurückgegriffen und habe im Prinzip die Gewohnheit wirklich schon seit 18 Jahren ist regelmäßig zu trinken. Regelmäßig zu trinken. Also ich möchte jetzt in diesem Video, um es nicht in die Länge zu ziehen, nicht auf die Järbermatte in, ins Detail treten, weil das wäre ja viel zu lange das Video, aber bleib mal bei dem Trinken. Also ungefähr 70, 60% Prozent so in meinem Alter des Körpers besteht aus Wasser. Von daher sollte man schon genügend Wasser zu sich nehmen. Ich denke, in Deutschland, wenn man dazu googelt und ein bisschen bei den ersten nachgefragt habe, hat sich herausgestellt, dass die optimale Menge ungefähr bei 1,5 bis 2,5 Liter pro Tag liegt. Frage an euch, könnt ihr das grundsätzlich so bestätigen? Klar. Es ist immer unterschiedlich erstmal. Bei jedem Menschen ist es unterschiedlich, unterschiedlich. Und die zweite Sache, es hängt sicherlich vom Wetter ab, also von der Außentemperatur. Das ist auch logisch. Aber grundsätzlich ist es zu sagen, man sollte schon genügend Wasser, also was heißt genügend? Also diese mindestens zwei Liter zu sich nehmen, meiner Ansicht nach. Was viele auch von euch gesagt haben, ja, bitte, es ist ganz lieb, aber... Und man denkt nicht drüber nach, aber wie soll ich es kontrollieren? Ja, das, das ist das Problem. Also man hat viel Hektik, ich erinnere mich ja auch, viel Hektik, e immer am Laufen, immer schön Termine gucken, Kalender einschreiben, das ist, das ist wirklich nicht so einfach. Ja, zwischendurch, wie gesagt, waren also Kontrolle, also richtige Wasserkontrolle, wie viel nehme ich zu mir. Gab es wenig, zumindest bei mir nicht, oder ich habe einfach darüber nicht nachgedacht. Ganz einfach zugegeben. Wenn es bei euch besser ist, ist okay. So, hier ist es anders. Wie gesagt, ich habe mich ja wirklich dran gewöhnt. Hier, das ist so über zwei Liter Behälter, wo man praktisch hier, also von der Thermokanne, immer Eis rein und man rennt ja immer nicht ganz den Tag. Also vormittags eine Kanne, nachmittags eine Kanne. Wobei, also vormittags trinke ich gerne, genau wie die Paraguayer, mit Kräuter. Ja, da mache ich schon extra Video über, über Jereba-Matte, weil das sprengt unser Video heute. Aber erstmal weiß ich ganz genau, das sind über 2 Liter mit Kräuter und wenn ich, sag ich mal, die Kanne bis Mittag leer habe, ist überhaupt gar kein Problem. Klar, ich gehe auf Pinkel, ganz normal, aber Platz haben wir genug, von daher gibt es keine Probleme. Und nachmittags nehme ich so, so einen Halbliter Wasserflaschen und wenn ich zwei oder drei oder vier davon trinke, dann weiß ich auch ungefähr, was ich ja getrunken habe. Und ich denke, dass die Methode eben mit Herbermatte wirklich optimal ist. Müsst ihr einfach mal ausprobieren, weil das ist wirklich eine tolle Sache. Erstmal nimmt man zu sich nicht nur Wasser, also Flüssigkeit, sondern auch Kräuter, also spricht Vitamine. Also es ist wirklich eine tolle Sache. Und ich denke, jeder von euch sollte auch daran denken, eben Herbamatte zu trinken. Gut, es ist vielleicht unbequem, ja, mit so einer Thermoskanne ständig da hin und her zu latschen, aber wenn man das einmal auf dem Schreibtisch gelegt hat, steht einfach vor sich hin, stört keinem, aber man drängt dann, ah, man sollte etwas davon trinken. Und so sehe ich das, und da ist hopps, hier meine Guampe. So, so sieht es aus. Und so kann man es bequem trinken. Von daher empfehle ich immer, also mindestens, ich bin ja kein Arzt, aber ich denke, zwei Liter pro Tag sollte man schon trinken. Wir hier in Paraguay sicherlich trinken, also die meisten von uns trinken auf jeden Fall mehr Wasser und das finde ich okay. Mehr und nochmal mehr Wasser trinken und zwar qualitativ gutes Wasser. Bei uns ist es ganz anders. Wir haben Tiefbrunnen, 100 Meter in die Erde und es kommt Quellwasser raus. Also wirklich Top-Qualität. Und das merke ich nicht an den Ärzten, nicht an Laborergebnissen, sondern ja, an meinem Körper. Und das ist es. Also, denkt immer nach, trink gutes, qualitativ gutes Wasser und es wird euch auf jeden Fall besser gehen. Mir geht es auf jeden Fall top. Deshalb in diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, immer mit Wasser oder am besten halt, wie ich, mit Herba-Matte. In diesem Sinne. Also, diesmal ohne mich, nur mit dem Daumen hoch. Macht's gut, falls euch das Video gefallen hat. Like's nach oben bitte, teilt das Video gerne mit anderen. Und wie gesagt, gerne Kommentare unten, wie viel Wasser tatsächlich trinkt ihr am Tag? Habt ihr irgendwelche gute Ansätze, wo man sagt, ja, so vergesse ich nie, mein Wasser zu trinken. Würde mich schon interessieren. Also wir grundsätzlich dankt. Jebamatte, ja, danke Jebamatte. Haben wir grundsätzlich kein Problem damit. Also mach's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.